Guten Nachmittag. So, es reicht ja nur langsam. Es reicht langsam, wir müssen wieder was tun, wir können nicht bloß rummeckern und weil das so gut funktionierte, machen wir es eben wieder. Ich komme gleich darauf, manche der alten, in Anführungsstrichen alten, äh, Mitglieder dieses Kanals hier, die wissen schon, worum es geht, info-k.de. Ich komme gleich drauf, was da passiert, was wir da tun und dass wir wirklich eine große Chance haben, wieder was zu bewegen. Denn in der Uh, unruhigen Zeit von Corona war ja auch einiges möglich und wie. Also, wir hatten damals uh, einen neuen Flyer auf info-k.de. Die Webseite heißt info-k.de und wie man darauf kommt, mit dem Handy uh, über diesen Code hier, beziehungsweise man gibt ein www.info-k.de und dann kommt man auf die Seite. Und dann hatten wir uh, Flyer zum selbst ausdrucken und beim abendlichen Spaziergang in Briefkästen verteilen. Und zwar, wir haben es immer ganz einfach gehalten. Bild sagt mehr als tausend Worte, nicht zu viele Informationen. Die Leute lesen nicht gerne, die können ja auch kaum noch lesen. Ähm, insofern, je weniger zu lesen ist, umso einprägsamer ist es. Und das hatte dann solche ähm, Auswüchse angenommen. <lacht> dass ich mich sogar mit dem ganzen Video drauf <lacht> bezogen habe. Anonyme Anti-Corona-Flyer landet in Briefkästen, schrieb der Schwarzwälderbote, Und da wurde das Ding auch abgelichtet. Ich bekam natürlich auch mächtige äh, böse Drohbriefe und Mails. Ich sollte das unterlassen. Ich mache es doch gar nicht. Wir haben es einfach so gemacht. <lacht> ähm, in diesem Fall machen wir es diesmal. Auf diese Art. Äh, ganz einfach. Grün früher? Vielleicht okay. Damit können sich die Leute äh, pardon, relativ schnell einverstanden erklären. Es geht ja darum, die Leute nicht zu verprellen. Und grün heute? Ja, das ist nur die Maske für den Missbrauch. Mehr nicht. Kein großes Geplärre oder sonst was. Machen Sie nicht extra selber irgendwelche äh, Flyer. Verlassen Sie sich drauf, die Einfachheit die hat damals eingeschlagen, die schlägt wieder ein. So, das heißt zu Hause, nur Schwarz-Weiß, nichts Buntes, nichts zum Falten, nichts, gar nichts. Ähm, das heißt zu Hause ganz einfach, das Ding von der Webseite, ich sag gleich, wie man drauf kommt, einfach runterladen, ausdrucken. Es gibt auch als Viertel, dann druckt man 20 Blätter, hat man 80, äh, praktisch Viertel, A4-Stückchen und tut die ganz einfach in den Briefkästen. Abends, beim Spaziergehen. Ganz, ganz einfach. Und zwar... Bei allen Leuten. Die, die schon aufgewacht sind, okay, die freuen sich dann vielleicht und erinnern sich an die Seite und machen es auch. Und die, die noch nicht aufgewacht sind, die ärgern sich vielleicht und sagen, warte mal, da gucken wir wenigstens mal nach, was das für ein komischer Mensch ist, der mich hier belästigt. Nö, nö. Da gibt es nichts zu sehen, da gibt es bestenfalls mein Impressum zu sehen. Puh, no, und ich halte es aus, das ist kein Problem. So, und was haben wir dann erreicht? Dann gehen die auf die Seite und dann können sie sich auf jeden Fall ein kleines bisschen, einen kleinen Tick. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie sah die Webseite aus. Wenn man bei Google Info-K eingibt, sieht man gleich, also Info-K.de sieht man gleich diese Webseite und da gehen wir jetzt mal drauf. So, damals äh, zog es ja also nur auf diese ganz einfachen Dinge, äh, was Corona anging. Und diesmal äh, ziehen wir einen oben drauf. Und zwar, wir nutzen den Schwung, den uns die Massenmedien mittlerweile geben, Diebstahl unserer Steuern. Diebstahl unserer Steuern und wieder ganz einfach Diebstahl. Und hier kommt ein kleines bisschen Text. Und weil das von... Wikipedia sogar geschrieben wurde, äh, welcher Gründungsdirektor und Staatssekretär und dieses Ganze, dieser ganze Filz und so weiter, habe ich da unter eben noch ein paar Zeilen drunter gefügt und eine oder zwei wichtige Zeilen, es geht nur ums Geld und davon soll der Politikzirkus nur ablenken. Diese Gelder sind unsere Steuern. Wie lange wollen Sie sich noch bestehlen lassen? Das reicht Nichts, nicht mehr. Einfach bloß zum Anstoßen eines kleinen, kleinen Denkprozesses. Jetzt will ich nicht gleich wieder hören, Ja, die können sowieso nicht denken, die sind alle doof. Wissen wir, ein kleines bisschen hat es damals schon geholfen, warum soll es diesmal nicht auch helfen? Damals haben wir weit über ein paar, nee, das weit über zwei Millionen waren, also wenn es nicht gerade drei Millionen Flyer auf diese Art und das Volk gegeben. Und etwas wird es, etwas, ein kleines wenig, äh, klein wenig wird es gemacht haben, das weiß ich. Ich habe das auch in den äh, Statistiken verfolgt, komme ich jetzt nicht drauf. Die haben bei Google schon wieder alles gewechselt. Ist auch vollkommen schnuppe. Meine Damen und Herren, ich sage einfach, los, macht was, aber macht's gut. Und jetzt ran, info-k.de, sich durchklicken und dann kommt man auf das hier zum Beispiel. Und unter jeder Seite, egal wie, steht auch Flyer drucken. Und dann kommt man auf die Flyer-Seite. Das dauert dann ein bisschen, weil die relativ groß sind. Dann sieht man die Flyer, dann kann man die Flyer anwählen, auch das möchte ich als Viertel, ich schnippel mir die zurecht, dann brauche ich nicht so viel Papier und habe mehr davon und mein Drucker wird nicht so tolle belastet. Und dann könnte man sich auch den ganzen anderen Kram von früher noch angucken, wer das will. Und das sehen die Leute immer noch. Also wer will, kann auch noch andere Dinge ausdrucken. Ist kein Problem, aber im Moment haben wir jetzt den. Ähm, wie gesagt, Leute, macht nicht den Fehler und erfindet das Fahrrad neu und versucht da irgendwie die Leute mit Text zu überschütten. Ich hatte irgendwo auch mal ein Beispiel. Nee, ach nee, das habe ich schon gelöscht. Das war dermaßen mit Text überladen, das liest keine Sau. Weil die Leute eben nicht mehr lesen können. Okay, gut. Jetzt haben wir die Möglichkeit wieder was zu tun. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich dann wieder Beschwerden kriege. Es gibt Leute, die haben ein paar hunderttausend verteilt. So fleißig müssen wir das nicht machen. Aber wenn wir, die wir hier schon über 70.000 sind, wenn wir paar Leute das alles mal wenigstens 10 nehmen, haben wir schon 700.000 Dinge verteilt beim Abendspaziergang. Und ich wette, darunter wird es wieder Ausreißer geben, die ein paar hunderttausend verteilen. Und überall und andere Leute, die das auch sehen, ohne dass sie unsere, äh, unserem Kanal mit angehören. Und das wird wieder ein kleines Ding nach vorne geben. Wir müssen letzten Endes die Schlafenden darauf hinstoßen, nur dass sie sich ganz einfach mit diesem Sumpf der Grünen beschäftigen. Mit diesem Sumpf der Altparteien, mit diesem Sumpf, den die, in dem wir alle stecken und dass Politik nur Quatsch ist. Eigentlich nur der Spaß. So, jetzt genug der Rede. Ran an die Buletten, ausdrucken und ab zum Abendspaziergang. An die frische Luft, das ist gesund. Also, liebe Leute, ich sage es ja immer wieder, habe es früher schon gerne gesagt. Macht was, aber macht's gut. Aber jetzt ran. Ein schönes Wochenende.